Mein Name ist Janik Antieni, ich bin in der Ausbildung als Automobilfachmann im ersten Jahr und arbeite bei der Emil Frey in G. In diesem Lehrberuf macht man alles, was mit Autos zusammenhängt, sei es von Radl bis zum Motor und alles, was Technik angeht. Aber man schaut zum Beispiel auch in die Stoffe, die es im Auto drin hat. Also man muss ganz sicher das logische und technische Verständnis haben. Das heißt man muss sich vorstellen wie jetzt etwas im Motorraum funktioniert, wo man jetzt von Augen nicht sieht. Und sicher auch das handwerkliche Geschick ist sehr wichtig. Also das Schwierige ist ganz sicher, dass nicht jedes Auto gleich ist. Das heißt bei einem ist es ein erforderlicher Teil auf der linken Seite, beim anderen auf der rechten Seite. Und jedes Auto hat verschiedene Flüssigkeiten und einen verschiedenen Aufbau und das ist sicher schwieriger. Also die Emil Freigarage ist sicher eine sehr kompetente Garage und für die Größe ist man ganz sicher gut betreut. Das heisst, es werden auf die einzelnen Lehrlinge geachtet. Man hat viel Unterstützung vom Lehrmeister, wie ich jetzt zum Beispiel, oder auch von den Oberstiften. Und man hat ganz viele verschiedene Leute, die man fragen kann ganz viel wissen äh, wo man ganz haben